Lilo. Einige der Zuschauer haben gut aufgepasst, mittlerweile ist etwas komisch geworden, Ubuntu runterzuladen. Warum ist es komisch geworden? Ubuntu, komm. Na, gut, jetzt wird natürlich alles etwas überdeckt, momentan zum Zeitpunkt dieses Videos durch die Ubuntu-Phone-Geschichte. Jetzt ist das ganze Ding auf Englisch und die deutschen Zuschauer wissen vielleicht nicht, wo sie klicken müssen. Get Ubuntu 12.10. Gut, jetzt wollen wir für einen Desktop-PC, was ich benutze, ist halt nichts anderes als ein Desktop-PC. Da könnte man drauf gehen. Ne? Download und choose Ubuntu 12.10. Jetzt wollen wir die neueste Version haben. Hier ist noch die LTS, die Langzeitversion, damit mit Langzeitsupport. Und wenn wir jetzt die neueste Version haben wollen, Ubuntu 12.10, Vielleicht sogar in der 64-Bit-Version, dann könnten wir hier draufklicken. Ne? Schauen wir mal. So, jetzt geht es los. Wir achten hier drauf, hier, Bits64 Release gleich Latest, also Ubuntu 12.10 in dem Fall. Wo kommt man hin? Jetzt kommen wir im Moment auf viele Dollarzeichen, als möchte man irgendwas bezahlen müssen. da brechen dann einige ab. Brauchen wir nicht, ne? Not now, take me to the Download. Wie gesagt, wir merken uns hier mal, Bits64 Release gleich Latest weil es passiert dann manchmal was komisches. Jetzt sollte der automatische Download starten, der es dann auch tut und dann alle Downloads anzeigen. Sieht man aber hier, dass hier Ubuntu 12.04 und zwar als i386 heruntergeladen werden soll und das wollen wir ja gar nicht. Ne? Quatsch. Ja, gut, jetzt jetzt stimmt also dieser Download-Link nicht. Den wir löschen, dann gehen wir wieder zurück. So. Thank you. Jetzt müssten wir eigentlich das hier mal, diesen Download-Now-Link, mal kopieren, Adresse des Links kopieren, weil der stimmt nicht, ne? Fügen wir den mal ein. Zumindest bei mir, nicht zum Zeitpunkt dieses Videos. So, Bits gleich, machen wir ja nochmal 64-Bit-Version, will ich haben. 64 und Release gleich, nicht die LTS, sondern... Test. Latest. Ne? Gut, jetzt haben wir also diesen Download-Link angepasst. Ubuntu.com. Start. Download. Distro. Gleich Desktop. Desktop. PC. 64-Bit-Version will ich. Und ich will die letzte äh, Version. Das ist Ubuntu 12.10. Zum Zeitpunkt dieses Videos drücke ich drauf. Und jetzt wird da was runtergeladen. Und jetzt alle Downloads anzeigen. Und jetzt sehen wir Ubuntu 12.10. Desktop. AMD 64. ISO. Und deshalb dieses kleine Video, falls das auch bei euch mal auftreten sollte. Ich hoffe, ihr mit zu haben. Bleiben mit freundlichen Grüßen und Tschüss.